Wir haben einen Geschäftsfall vorliegen und zwar nehmen wir einen Kredit auf über 20.000 Euro und für uns interessant ist, was kostet uns dieser Kredit? Wir haben hier einen Zinssatz angegeben von 5% und wie wir den jetzt ausrechnen in Euro, das schauen wir uns jetzt an. Die Zinsen sind immer in Prozent angegeben. Wir haben hier 5%, das heißt, klar, ich kann hier die Prozentrechnung anwenden. Beim Zinssatz ist immer noch eine Angabe dabei, nämlich PA, das heißt pro anno oder auch per annum. Das bedeutet, dieser Zinssatz ist immer für ein Jahr angegeben. Das heißt, wenn ich eine Laufzeit von einem Jahr habe, zahle ich 5% Zinsen. Jetzt haben wir hier glücklicherweise genau eine Laufzeit von 365 Tagen, das heißt, ich kann hier ganz einfach die Prozentrechnung anwenden. Wir haben das Kapital, 20.000, und jetzt mal die 5%, nämlich 5 durch 100, beziehungsweise mal 0,05, das heißt, für dieses eine Jahr fallen 5% an Zinsen an, und das sind 1.000. So, so einfach geht es aber nicht immer, denn die Laufzeit beträgt natürlich nicht immer 365 Tage. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an, der gleiche Geschäftswahl, jetzt haben wir hier aber eine Laufzeit von nur 73 Tagen. Das bedeutet, die Laufzeit ist geringer, ich zahle natürlich weniger Zinsen, weil ich schon hier nach 73 Tagen den Kredit zurückbezahlt habe. Der Zinssatz jedoch, diese 5%, die sind immer noch mit PA angegeben, also diese 5% gelten für 365 Tage, nicht für 73. Das heißt, ich muss das Ganze umrechnen. Ich fange mal genauso an, ich nehme die 20.000 mal 5,100, das ist der Zinssatz, und die Zinsen im Prozent. Das wären jetzt die Zinsen für 365 Tage, die wir auch oben berechnet haben. Jetzt habe ich aber nur 73 Tage. Ich mache mal Folgendes, ich berechne einfach mal die Zinsen für einen Tag. Dazu muss ich durch 365 teilen. Ich benötige aber die Zinsen ja für 73 Tage, nicht nur für einen Tag. Das heißt, ich nehme das Ganze mal 73. So, Jetzt muss ich also 200 Euro Zinsen zahlen, wenn die Laufzeit 73 beträgt. Das ist auch rein logisch nachvollziehbar, denn 73 ist. Das ist ein Fünftel von 365 und dementsprechend muss ich auch nur ein Fünftel der Zinsen bezahlen. Und ein Fünftel von 1.000 sind 200. Dieser Rechenweg bzw. dieser Gedankengang, den kann ich jetzt immer anwenden, wenn ich Zinsen berechne. Und wenn etwas immer gleich ist, dann stelle ich entweder ein Schema auf oder eine Formel. In diesem Fall können wir eine Zinsformel aufstellen. nämlich ich die Zinsengroß Z... Kann ich dann wie folgt berechnen? Ich nehme das Kapital groß K in unserem Beispiel 20.000 mal den Zinssatz klein p 5 mal die Tage klein t, nämlich 73 in unserem Beispiel und teile das Ganze durch ein 100 mal 365. Und Mit dieser Zinsformel können wir jetzt ganz mühelos in Zukunft die Zinsen berechnen.